Der Inhaltsbereich ist das Kernstück für Seiten und Beiträge. Hier kommt es darauf an, die wichtigsten Informationen an die Besucher deiner Webseite zu vermitteln. Aber auch Google untersucht deinen Content nach bestimmten Kriterien und entscheidet so über dein Ranking. Wie du einen optimierten Inhalt verfassen kannst, erfährst du in diesem Video. Das Wichtigste kurz zusammengefasst: Bei deinem Content gibt es einige Dinge zu beachten damit dieser von den Suchmaschinen auch für deine Interessenten angezeigt wird. Oft wird diskutiert, dass es wichtiger ist, einen guten Inhalt zu bieten, statt SEO-optimierte Texte zu schreiben. Diese beiden Dinge stehen nicht im Widerspruch, sondern ergänzen sich. Heute wird der Text sogar auch inhaltlich deutlich besser, wenn ich gewisse SEO-Kriterien erfülle. Du kannst beispielsweise den schönsten Liebesbrief schreiben, wenn du ihn dann in die Post gibst, und die Postleitzahl mit Ortsangabe vergisst, dann wird er wahrscheinlich nie bei deinem Herzblatt ankommen. So ist es auch mit der Aufbereitung von Texten für Suchmaschinen. Der beste Inhalt wird wahrscheinlich niemals Leser erreichen, wenn er nicht die wichtigen SEO-Kriterien erfüllt. Im Folgenden nenne ich dir fünf Punkte, auf die Google beim Inhalt großen Wert legt. Erstens: Eine klare Gliederung. Das erste Merkmal ist eine klare Gliederung. Wie bereits in unserem Video zum Thema Überschriften beschrieben ist eine sinnvolle Struktur sehr wichtig. Wenn du das Video verpasst hast, dann schau es dir unbedingt an. Den Link haben wir dir oben, aber auch für später in der Beschreibung verlinkt. In deinen Beiträgen sollte ein Absatz maximal 300 Wörter lang sein. Du musst zwar nicht jedem Absatz eine eigene Überschrift geben, jedoch solltest du diese mit einer leeren Spalte trennen. Als Faustformel kannst du dich daran orientieren, fünf bis sechs Sätze pro Absatz zu verfassen. Tipp Nummer 2 – eine gute Lesbarkeit Auf deiner Website kommt es vor allem auf eine gute Lesbarkeit an. Dabei gilt es, kurze Sätze mit weniger als 20 Wörtern zu verfassen. Dadurch ist dein Content nicht nur leicht verständlich, sondern lässt sich auch einfacher lesen. Das kostenlos verfügbare WordPress SEO-Plugin Yoast unterstützt dich super bei der Optimierung der Lesbarkeit. Öffne dafür einfach den Reiter Readability. Hier kannst du jetzt mit Hilfe eines Ampelsystems sehen, was an deinem Beitrag noch weiter verbessert werden muss. Wenn du direkt beim Erstellen des Textes eine gute Lesbarkeit erzielen willst, empfehlen wir dir, mit unserem interaktiven Content Creator zu arbeiten. Wie genau dieser funktioniert und was er noch alles bietet, erfährst du auf unserer Website kundenwachstum.de unter Texterstellung im Self-Service. Den Link findest du auch hier oben im Video eingeblendet. Vermeide Fremdwörter. Es erklärt sich ja praktisch schon alleine. Ein Text mit vielen Fremdwörtern ist deutlich schwerer zu lesen. Aus diesem Grund empfehlen wir dir, diese soweit möglich komplett zu vermeiden. Gehe am besten immer davon aus, dass der Beitrag von einem Zehnjährigen gelesen wird und optimiere deinen Text dahingehend, dass er diesen auch verstehen kann. Außerdem kannst du die Lesbarkeit deines Beitrags verbessern, wenn du auf Wörter mit mehr als vier Silben verzichtest. Ich weiß, gerade bei der deutschen Sprache ist das nicht besonders einfach. Wenn man allerdings darauf achtet, dann lässt sich der Anteil deutlich verringern. Punkt Nummer 4. Schreibe abwechslungsreich. Beim Lesen wird es schnell eintönig, wenn immer nur dieselben Begriffe genutzt werden. Versuche stattdessen auf Synonyme zurückzugreifen. Außerdem kannst du statt eines UND auch andere Wörter wie weiterhin, sowie oder wie auch verwenden. Versuche, deinen Text aufzulockern und so für mehr Abwechslung für deine Nutzer zu sorgen. Verwende Übergangsworte. Um die Lesbarkeit deiner Beiträge noch weiter zu optimieren, kannst du sogenannte Übergangsworte in deinen Beitrag integrieren. Diese stellen eine Verbindung zwischen zwei Sätzen her, also beispielsweise das Ranking meiner Webseite verbessert sich, weil ich mit Kundenwachstum zusammenarbeite. Auf unserer Website haben wir unter dem Reiter erster Inhaltsbereich eine große Liste mit allen gängigen deutschen Übergangsworten, die der Suchmaschinenanbieter Google berücksichtigt aufgeführt. Den Link dazu blenden wir dir oben im Video, aber auch für später in der Videobeschreibung ein. Wenn du das Ranking deiner Webseite weiter optimieren und verbessern möchtest, dann legen wir dir unsere gratis Sichtbarkeitsanalyse ans Herz. In einem 90-minütigen Gespräch analysieren wir zusammen mit dir deine Webseite und erklären dir, was du noch verbessern kannst. Den Link zur unverbindlichen Anmeldung findest du hier. Oder direkt in der Videobeschreibung. Viel Spaß und Erfolg bei der Optimierung deiner Webseite wünscht das Support-Team von Kundenwachstum.de Besuche uns auf www.kundenwachstum.de